Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine bekommt das Land von NATO-Staaten und anderen Ländern militärische Unterstützung. Über einen Ausbau dieser Hilfen berät die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Rammstein. Am Rande vereinbarten Deutschland, Polen und die Ukraine bereits ein Instandsetzungswerk für Leopard 2-Panzer einzurichten. Wir fragen bei Sandra Wieger nach in Rammstein. Also ein großes Thema ist heute die Frage, wie die Luftverteidigung der Ukraine gestärkt werden kann. Welche Optionen werden denn da diskutiert? Naja, Luftverteidigung im eigentlichen Sinne, das umfasst so äh, Systeme wie Patriot oder Iris-T. Beide Systeme hat Deutschland ja diese Woche auch schon an die Ukraine geliefert. Aber die Ukraine hat auch noch mal deutlich gemacht heute hier in Rammstein, sie möchte auch Kampfjets haben, am liebsten amerikanischer Bauart. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Ukraine jetzt tatsächlich auch zeitnah Zusagen bekommt für Kampfjets? NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat zumindest gesagt, man müsse über das Thema reden. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat aber gesagt, Deutschland ist bei dem Thema Kampfjets raus. Unter anderem, weil der Eurofighter auch zu kompliziert sei in dem Handling. Deutschland setzt stattdessen auf Ausbildung. Ab morgen werden 100 ukrainische Soldaten in Deutschland ausgebildet am älteren Kampfpanzer Leopard. Part 1. Und eben, Sie haben es erwähnt, Deutschland beteiligt sich auch an so einem Instandhaltungszentrum in Polen, wo dann ähm, angeschossene, beispielsweise Kampfpanzer 2, äh, mhm. wieder instand gesetzt werden sollen, nahe der ukrainischen Grenze. Sandra Brigger, danke schön für diese Information. Danke nach Amstein.